Ja, Ganz abgesehen von der Frage, ob Gelsenkirchen nun ein Lenin-Denkmal braucht oder nicht, hätte man sich natürlich im Falle hier einen aktuellen Diskurs auch im künstlerischen Sinne gewünscht, zumal die Arbeit natürlich vom Privatgelände sehr stark in den öffentlichen Raum hineinstrahlt.